Wunderbar. So, dann könnten Sie direkt loslegen. Brauchen Sie sofort die Folien oder ist es in Ordnung, wenn ich Sie nochmal so groß mache? Sie dürfen mich auch nochmal groß schalten, dann kann ich allen wenigstens so hallo. Ich sehe Sie nur ganz klein, ähm, weil ich meine Präsentation schon aufgerufen habe. Aber hallo, ich sehe jemanden winken. Guten Tag nach Frankfurt Main vom kleinen Frankfurt. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Dina Wieswig. Ich arbeite am Zentrum für Schlüsselkompetenzen und Forschendes Lernen, unter anderem auch am Schreibzentrum, was ähm, dem Zentrum für Schlüsselkompetenzen zugeordnet ist. Bin in beiden Bereichen gleichermaßen tätig und arbeite auch in beiden Bereichen mit E-Portfolios. Ähm, wir arbeiten hier am Zentrum schon recht lange mit E-Portfolios und ähm, habe versucht, meinen Vortrag hauptsächlich so zu strukturieren, dass ich Ihnen an guten Einblick in unsere Arbeit mit E-Portfolios geben kann. Ich werde ähm, zu Beginn auch einen kleinen Input machen, allgemein zu E-Portfolios, insbesondere auch zur Reflexion, weil ich im Vorfeld gehört habe, dass das etwas ist, was ähm, interessant sein könnte für das Publikum. Und Sie dürfen aber auch jederzeit während der Präsentation Winken, wahrscheinlich für mich besser aufspringen, dass ich es besser sehen kann und sagen, der Punkt interessiert mich besonders, ähm, dann gehe ich da sehr gerne näher drauf ein. Ich muss zwischendurch einmal ähm, den Bildschirm sozusagen wechseln, weil ich Ihnen gerne auch ein Beispielportfolio zeigen möchte, was ich direkt auch in unserer ähm, Lernplattform Mahara tue und danach wieder zurück auf die Präsentation umschalten. Ich hoffe, dass das so gut funktioniert. Falls es da irgendwelche Verzögerungen gibt, bitte ich dies im Vorfeld schon zu entschuldigen. Und dann dürfen wir gerne mit der Präsentation loslegen. Sehen Sie die jetzt schon groß? Ich, ich kann ja. Herr Eichhorn? Ja, er Soll ich loslegen bringen. mit der Präsentation? Wir können kann direkt loslegen. Okay, dann ist gut. Genau, ich hatte Ihnen schon gesagt, ich gebe Ihnen einen kleinen Input zu E-Portfolios Reflexion, dann würde ich Ihnen gerne einen ehrlichen Erfahrungsbericht geben, weil auch in der E-Portfolio-Welt nicht alles Buttersahne, Vanille ist, und im Anschluss freue ich mich über ähm, Zeit für Diskussion und für einen Austausch. Ähm, um Ihnen einen Einblick zu geben, ähm, genau, ich arbeite am Zentrum für Schlüsselkompetenzen, Forschendes und das Lernen. Ähm, das Zentrum das ZSFL, kurz genannt, ist ein fakultätsübergreifender ähm, also ist fakultätsübergreifend zuständig für Lehre und Forschung, um die studierendenzentrierte Lehr- und Lernkultur bei uns an der Viadrina zu stärken und wissenschaftlich zu fundieren. Ähm, unsere, unser Hauptformat, unser Hauptprogramm, mit dem wir arbeiten, ist das Viadrina Peer Tutoring. Dort wird in Peer-Formaten, das heißt also ähm, untereinander und miteinander von Studierenden auf Augenhöhe ähm, gelehrt und gelernt, Dort ähm, werden Studierende vor allem angehalten, ihr eigenes Lernen zu reflektieren und auch selbstverantwortlich zu gestalten. Was natürlich für uns ähm, auch den entscheidenden Ausschlag gegeben hat, dass wir gesagt haben, Portfolioarbeit eignet sich in diesem Kontext sehr gut. Ähm, wir haben eine Ausbildung, in der wir Peer-Tutoren ausbilden. Ähm, die dann bei uns im Anschluss entweder als SHKs oder WHKs, also studentische Hilfskräfte oder wissenschaftliche Hilfskräfte, angestellt sind und ihre Kommilitonen eben in ihren Lernprozessen begleiten. Daher kommt dieses auf Peer-Ebene innerhalb des Peer-Learnings Arbeiten. Nichtsdestotrotz werden diese Peer-Tutoren bei uns sehr umfangreich ausgebildet. Warum erzähle ich das so ausführlich? Der Grund ist, dass diese Seminare in unserer Ausbildung auch in die Curricula der Universität verankert sind. Das heißt, die Studierenden können bei uns diese Ausbildung absolvieren, bekommen dafür Credit Points in ihrem Studium angerechnet. Meist ist es in den Modulen der praxisrelevanten Fertigkeiten oder Soft Skills, je nachdem wie die dann in den Studiengängen heißen, und absolvieren sozusagen auch eine Lehrveranstaltung, aber eben auch die Ausbildung zum Peer-Tutor ja. bei uns. Diese Ausbildung hat bestimmte übergeordnete Lernziele, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Zwei davon, nämlich die Reflexion der eigenen Lern- und Arbeitsprozesse, sind besonders hier hervorgehoben und auch das Geben und Nehmen von konstruktivem Feedback. Das sind vor allem zwei Punkte, die unseres Erachtens nach sich sehr gut mit der Arbeit ähm, mit E-Portfolios vertragen, da man dort sehr gut reflektieren lernen kann. Das ist ja auch mit ein Hauptbestandteil der Portfolioarbeit und auch das Geben und Nehmen von Konstruktiven, in unserem Fall dann Peer Feedback, also auch da die Studierenden untereinander. Da sehen Sie so eine kleine Abschlussgruppe von, unserem, von einem Seminar, die die Ausbildung dann absolviert haben und zum Anschluss bei uns angefangen haben zu arbeiten. Diese Ausbildung, von der ich gerade gesprochen habe, will ich ganz kurz nur ähm, erläutern, weil Sie diese Grafik nachher noch einmal sehen, wenn es um die konkrete Arbeit mit den Portfolios geht. Insgesamt besteht sie aus vier Modulen. Einmal dem Grundlagenmodul zur Team- und Projektarbeit, das sehen Sie im Bild links. Das Theoriemodul, das gliedert sich in verschiedene Schwerpunktbereiche, auf die ich nicht weiter eingehen werde. Dann gibt es das Praxismodul, entsprechend auch zum Theoriemodul, wo erste Praxiserfahrungen in der Arbeit als Peer-Tutor gesammelt werden. Und all diese Module, also alle drei Module, werden dokumentiert und reflektiert in einem E-Portfolio. Das sehen Sie in dem großen Kreis in der Mitte. Als Abschluss der Ausbildung ist dann eine E-Portfolio-Präsentation angesetzt. Das heißt, dort werden die ähm, ja, der eigene Lernprozess, der dokumentiert und reflektiert wurde im Laufe der Ausbildung, wird ähm, universitätsweit, also es ist eine öffentliche Universitätsveranstaltung, wo du dann auch eben, ähm, ja, Lehrende und Dozierende, ProfessorInnen oder auch Mitarbeitende aus Verwaltung und Co. eingeladen werden, um sich dort die Präsentation anzuschauen. Jetzt habe ich schon ganz oft gesagt, E-Portfolios, wir verwenden die und so weiter. Sie wissen jetzt zumindest in unserem Kontext oder mein Kontext, in dem wir die E-Portfolios verwenden. Ähm, Deswegen noch ein paar allgemeine Worte dazu. Was ist eigentlich ein E-Portfolio? Prinzipiell kann es definiert werden als eine Sammlung, eine Mappe. Ich denke, dass das Portfolio, der Begriff wird vielen geläufig sein, vor allem die irgendwie was ähm, weitestgehend auch mit ähm, Kunst beispielsweise zu tun haben oder Studierende, die ähm, aus Kunstakademien arbeiten, dort müssen immer eine Mappe, eine Sammlung, ein Portfolio abgegeben werden. Dieses Portfolio kann analog oder digital sein. Wenn es digital ist, heißt es eben E-Portfolio und sonst spricht man nur von einem Portfolio. Es dient dazu, die eigenen Lernprozesse, Arbeitsergebnisse und oder persönliche Entwicklung zu dokumentieren und vor allem auch zu reflektieren, seine eigene persönliche Lernumgebung zu gestalten, sogenannte Artefakte zu sammeln, also Artefakte in diesem Sinne können beispielsweise sein, Textbausteine und bei einem digitalen Portfolio kann es aber auch Podcasts, Bilder PDF, also Dokumente sein, es können Videos eingebunden werden und das Ganze entsprechend visuell zu gestalten. Also auch hier die persönliche Lernumgebung maßgeblich auch kreativ, wenn das gewünscht ist, mitzugestalten. Wir unterscheiden bei den E-Portfolios zwischen einem prozessorientierten Portfolio, das heißt dann auch oftmals in der Literatur Lern- oder Arbeitsportfolio, und einem produktorientierten, dem sogenannten Präsentationsportfolio. Vorteile für die Portfolioarbeit in der Lehre sind vor allem zu finden im Einblick in das studentische Lernen. Also Portfolios können einen guten Einblick bieten in die Prozesse, die bei den Studierenden geschehen während der Lehrveranstaltung. Die Studierenden haben die Möglichkeit, ihre Kompetenzen aktiv selbst darzustellen, statt sich oft auf die Defizite zu fokussieren, wie es eben in den auch klassischen Prüfungsformaten ähm, der Fall ist. Sie beschäftigen sich mit ihrem Lernprozess was einfach per se eine Reflexivität anregt. Wenn man natürlich auch noch Reflexion sehr stark betont in der Portfolioarbeit, kann da auch noch ein sehr viel größerer Effekt erzielt werden. Und ähm, Portfolios bieten die Möglichkeit zu einer differenzierten, prozessbegleitenden und auch reziproken Rückmeldung. Das heißt also, dass es möglich ist, einmal einen Einblick, ähm, also durch den Einblick, der gewonnen wird, da ganz konkret an der richtigen Stelle intervenieren können, auch von lehrenden Seite aus. Und das nicht erst am Ende der Lehrveranstaltung, sondern auch schon währenddessen. Und man kann gleichermaßen aber eben auch eine Rückmeldung zurückbekommen. Die Vorteile von elektronischen Portfolios, weswegen wir uns auch dafür entschieden haben, mit E-Portfolios zu arbeiten, ist zum einen, dass Sie die Medienkompetenz schulen. Das Teilen mit der Peer-Gruppe ist einfacher. Also mit Teilen meinen wir so eben, dass auch andere Studierende aus der gleichen Gruppe oder im gleichen Seminar, in der gleichen Lehrveranstaltung die Möglichkeit haben, sich die Portfolios der ähm, Komplitonen anzuschauen. Es gibt eine schnelle Feedback-Möglichkeit, was natürlich bei einem analogen Portfolio sehr viel aufwendiger zu gestalten ist, wenn man da Rückmeldung drauf geben möchte. Das Mobile Learning wird bedient, also je nachdem, welche Plattform man verwendet. Beispielsweise kann das auch im Prinzip, zum Beispiel, wir sind eine klassische Pendleruni, viele leben in Berlin, studieren in Frankfurt oder im Prinzip kann das eben auch auf dem Weg nach Hause im Regionalzug bedient werden. Und wie ich vorhin schon sagte, das Einbinden von Audio- oder Video-Artefakten ist möglich, was bei einem analogen Portfolio sehr viel schwieriger ist, beziehungsweise auch nicht möglich. Ähm, für uns sind E-Portfolios Instrumente, um das Lernen zu dokumentieren und zu reflektieren. Und Bei uns stehen sowohl konkrete Produkte und Planungen als auch die Prozesse im Vordergrund. Ähm, das habe ich im Prinzip auch schon Uh, jetzt habe ich eins zu schnell mitgeteilt, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass die Studierenden sich bei uns ihre Lernprozesse bewusst machen, dass sie lernen, sich konstruktiv Feedback zu geben und auch zu nehmen, eben durch diese Möglichkeit des Peer-Feedbacks auf die also auf die Portfolios, dass die peers sich das gemeinsam geben können, ihre Medienkompetenz auszubauen. Auch da, also, es spielt eine große Rolle, webgerecht zu schreiben, beispielsweise, wenn es darum später geht, die Portfolios auch zu veröffentlichen. Ähm, und aber auch sich mit solchen Themen zu befassen wie ähm, Urheberrechte, was ja in der heutigen Zeit auch einfach sehr wichtig ist. Wo wir auch, da greife ich schon ein bisschen auf den Erfahrungsbericht vor, wo wir die Erfahrung machen, dass es zwar sich oftmals um die sogenannten Digital Natives handelt bei unserer Zielgruppe von Studierenden aber die sogenannten Digital Natives sehr oft keinen so bewussten und kompetenten Umgang haben, eben beispielsweise mit Urheberrechtsfragen und auch mit der Frage nach dem digitalen Fußabdruck, also was für Spuren hinterlasse ich von mir im Netz, was gebe ich von mir preis. Also das ist eben auch für uns ein Ziel, dass wir über die Portfolioarbeit dann Bewusstsein schaffen und sie lernen auch, sich die Lernumgebung autonomer zu gestalten, indem sie lernen, was brauche ich denn für meinen Lernprozess beispielsweise, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich für mich. Ähm, wir machen das über Mahara. Ähm, das ist eine, Free, also eine freie Software, ein Freeware, ähm, die zugänglich ist. Da werde ich Ihnen später auch noch ein paar Alternativen kurz, ähm, nicht erläutern, aber eben kurz aufzeigen. Ähm, es gibt eine praktische Einführung für die Studierende am Anfang. Wenn Sie die Seminare belegen, dann gehen Sie in eine Mahara-Schulung, wo Sie die Unterschiede beispielsweise auch zwischen einem Arbeitsportfolio und einem Präsentationsportfolio lernen. Sie wissen, Sie lernen, wie Sie sich ein Portfolio anlegen, wie man Artefakte hinzufügen kann, wie das Portfolio geteilt wird mit der Gruppe, wie man es freischaltet ähm, und so weiter. Das wird bei uns in einer zentralen Schulung organisiert, einfach damit ähm, alle Studierende dort eine ordentliche Einführung bekommen, weil viele zwar sagen, ja, ich kann das und da gibt es YouTube-Tutorials und ich kann das alleine und es stellt sich dann aber doch später eben raus, dass so eine gemeinsame Einführung ähm, sehr sinnvoll ist. Das Arbeitsportfolio, was die Prozessdimension vor allem fokussiert, also eben was während des Seminars geführt wird, während der drei Module, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe, ist eine individuelle Sammlung von Artefakten pro Modul. Also es werden insgesamt drei Arbeitsportfolios angelegt für das Grundlagenmodul, für das Theoriemodul, für das Praxismodul. Ähm, die werden, werden während der Ausbildung geführt und für die Peer-Gruppe und für die Lehrenden freigeschaltet. Dann gibt es, wenn es um die E-Portfolio-Präsentation, also um den Abschluss der Ausbildung geht, wird noch ein Präsentationsportfolio erstellt. Und dieses Prä Präsentationsportfolio ist sehr produktorientiert, also da geht es tatsächlich nicht mehr darum, einen Prozess darzustellen, sondern einen bereits abgeschlossenen Prozess zu präsentieren und zu sagen, ich habe das Seminar XY besucht und das und das und das konnte ich daraus ziehen, das war meine wichtigste Lernerfahrung und ähm, das dann darzustellen. Das heißt also, hier wird eine bewusste Auswahl getroffen aus verschiedenen Ansichten der Arbeitsportfolios. Ähm, oder auch verschiedene Artefakte, dass nochmal eine Transferleistung stattfindet, zu sagen, ich habe ein Arbeitsportfolio geführt, da habe ich ganz, ganz, ganz viel drin gesammelt und jetzt wähle ich bestimmte Sachen davon aus und stelle die da und präsentiere diese in einem Präsentationsportfolio. Und zum Abschluss der Ausbildung gibt es dann eben eine hochschulöffentliche Präsentation und auch dann die sehr feierliche Vergabe von den Zertifikaten, die die Studierenden bei uns erhalten, wenn sie die Ausbildung abschließen. Das Arbeitsportfolio wird bereits gesagt, ähm, prozessbegleitend zu diesen drei Modulen geführt. Also, das ist dieser gelbe große Kreis in der Mitte. Und das Präsentationsportfolio wird dann ähm, als viertes Modul geführt, um das nochmal zu verdeutlichen an der Ausbildungsgrafik, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Jetzt kommt der Punkt, wo ich einmal den Bildschirm wechsle. Und ich hoffe, weil ich Ihnen gerne zwei Beispiele zeigen würde, um das nochmal zu verdeutlichen, was einmal ein Arbeitsportfolio oder wie ein Arbeitsportfolio aussehen kann. Und wie ein Präsentationsportfolio aussehen kann. Ja, Sie können es sehen. Okay, das ist schön. Was Sie jetzt hier sehen, ist, es steht auch oben drüber, das Präsentationsportfolio von einer Studentin von mir. Das ist, ähm, sollte eigentlich auch ähm, zugänglich sein. Ähm, ich hab, genau, das wollte ich vorhin sagen. Ich habe die Erlaubnis der Studentin, ihr Portfolio zu zeigen, auch ihr Arbeitsportfolio. Ähm, das ist jetzt das Präsentationsportfolio, also das, was ich sagte, eben das Produktorientierte Portfolio, wo es darum geht, dass Sie in dem Seminar Lernen lernen, also wo es darum geht, zu lernen, wie man lernt, eine Transferleistung macht und sagt zum Beispiel, sehen jetzt unten rechts, meine Lieblingslernmethode, wo Sie reflektiert, welche der kennengelernten Methoden Ihre Lieblingslernmethode ist und warum. Und Herr Müller, Sie dürfen gerne noch ein bisschen weiter nach unten scrollen. Um uns den Rest des Portfolios zu zeigen. Oh ja, die Eselsbrücke, sehr schön. Wenn das geht. Ja, ich scrolle jetzt gerade langsam runter. Bin jetzt quasi schon in meiner Ansicht unten angekommen. Genau, danke schön. Also ja. Genau, richtig. Sie haben zwischendurch ganz kurz gesehen, dass auch ein Bild mit eingebunden war. Und jetzt ist es viel der Fall. Bei den Präsentationsportfolios gibt es keine, keine wirklichen Kommentare, weil das eben nochmal so, ja, so eine Präsentation ist und am Ende des Semesters ungefähr irgendwas zwischen 35 und 50 Studierende da ihr Portfolio präsentieren. Es gibt aber die Möglichkeit, am Ende des Portfolios diese Kommentarfunktion zu nutzen, die dann in den Arbeitsportfolios, also die, die prozessbegleitend gemacht werden, sehr intensiv genutzt werden. Das gibt Ihnen zumindest einen kleinen, einen kleinen Einblick auch in die Möglichkeiten von Mahara. Ich überlege jetzt, aufgrund der, der Zeit würde ich vorschlagen, dass ich das überspringe, Ihnen noch ein Arbeitsportfolio zu zeigen. Ich kann ja schauen, dass ich nachher mal gute Screenshots mache und Ihnen das vielleicht dann noch nachträglich zukommen lasse, ähm, weil ich von Herrn Eichhorn weiß, dass vor allem auch die Bewertung von Portfolios beziehungsweise von Reflexionen interessiert. Sehe ich das richtig? Dann würde ich das so machen, ich sehen, ja. wenn ich jetzt keinen Einspruch von der. Von ja. Haben wir eine Frage? Habe ich. Ja. Kann ich eine Frage stellen? Ich habe gerade aber gar nicht. Nein, okay. Höre. Hören Sie uns noch? Was? Frau Wiesweg? Frau Wiesweg, hören Sie mich noch? oder? Jetzt bin ich wieder da, vermute ich zumindest. Sehr schön. Äh, Jetzt ich, höre ich, glaube ich, wieder alles. Ich habe. Ja, wunderbar. Es gibt eine Frage. Wir haben eine Frage. Ja, mein Name ist ja gerne. ich <lacht> für Präsentationsportfolio gibt es da einen Rahmen, also dass bestimmte Aspekte da bearbeitet werden oder ist es frei oder entstehen diese Aspekte, sind die individuellen Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, war die Frage, ob es da bestimmte Vorgaben gibt für das Präsentationsportfolio. Ist das, das, ist das korrekt? Rahmen, dass man irgendwas sagen muss zu seinem, seine, also dass die wichtigsten Lernerfahrungen drin sein müssen. Also, oder würde die Präsentationsportfolio von jemand anderem also ganz anders mhm. Mhm. Also ich hoffe, hab, ich habe die Frage richtig verstanden, ob es Vorgaben gibt oder ob die Gestaltung ganz freigestellt ist, das ich Präsentation. Ja, das genau. ja. Okay, gut. Ich, weil ich es nur so, leider so ein bisschen abgehackt höre, aber ja. Also, ähm, wir haben... Wir haben das am Anfang so gemacht, also am Anfang, das heißt also vor ähm, vier Jahren circa, dass wir gesagt haben, die Gestaltung des Präsentationsportfolios ist völlig freigestellt. Die Studierenden sollen selber entscheiden, was sie gerne ähm, zeigen möchten, welche Aspekte ihres Arbeitsportfolios sie da reinnehmen möchten. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es ähm, ganz, also eine sehr unterschiedliche ähm, Bandbreite gibt, in Qualität als auch in Quantität. Manche waren ganz schlau. Und haben gesagt, das ist alles für mich so wichtig, dass ich mein gesamtes Arbeitsportfolio einfach freischalte und das mein Präsentationsportfolio nenne. Ob das jetzt die, die Mangel an Motivation ist, nochmal ein neues Portfolio zu erstellen oder ob es tatsächlich die Meinung war, es ist alles so relevant, dass ich es auch präsentieren will, sei mal dahingestellt. Und dann haben wir angefangen bestimmte also so ja, Aspekte vorzugeben, also zu sagen, beispielsweise meine, meine wichtigste Lernerfahrung oder meine Lieblingslernmethode ähm, sollte, sollte ein Bestandteil sein ähm, oder eben auch visuell ansprechend, sodass mindestens irgendwie ein Bild mit drin ist. Ähm, das wäre schön, so dass wir da schon einige Aspekte vorgeben, prinzipiell aber sagen, dass die Studierenden auch noch mehr mit ein, reinnehmen können, also dass sie da in der Gestaltung frei sind. Und das aber generell, der Tipp gilt, weniger ist mehr. Weil viele Studierende dazu neigen, das wirklich sehr, sehr voll zu machen. Und einfach Copy and Paste aus ihrem Arbeitsportfolio rauszunehmen. Das ist auch viel einfach. Ja, klar. Vielen Dank. Ja, genau. <lacht> Gerne. Okay, dann würde ich jetzt ähm, zurückgehen auf die Präsentation hoffentlich gleich wieder sichtbar ja. wird. Wir sehen Sie, ja. Ja, super. Jetzt muss ich mal ein bisschen, so, also hier ganz kurz, dass Sie es einmal sehen, es gibt circa 60 E-Portfolio-AnbieterInnen unter anderem, ich habe Ihnen ein paar aufgelistet, die mit Sternchen gekennzeichnet sind, sind ähm, Freeware, die anderen sind kostenpflichtig. Auch hier würde ich vorschlagen, lesen Sie es gerne nochmal in der Präsentation nach. Ähm, ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Anbieter eingehen. Wie gesagt, wir arbeiten mit Mahara und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Den Teil für die Reflexionskompetenz, wie das angeleitet wird und was genau da passiert, würde ich jetzt aus Zeitgründen überspringen. Und direkt zum Punkt kommen, wie wir Portfolios und damit auch Reflexion bewerten. Also ich sagte ja, dass die Portfolios vor allem dazu da sind, den Lernfortschritt zu dokumentieren, aber auch zu reflektieren. Das heißt, wir leiten an. Wie schreibt man diese Textsorte Reflexion? Ähm, was ist daran wichtig? Und sagen auch, dass das mit der Hauptbestandteil ist ähm, eben in der Bewertung. Ganz wichtig dabei, das kann ich nicht laut genug sozusagen sagen, dass wir niemals den Inhalt einer Reflexion bewerten. Also wir bewerten niemals, ob ein Student oder eine Studentin ähm, fünfmal das Gleiche macht und fünfmal damit in seinem Lernprozess auf die Nase fällt, im Sinne von keinen Erfolg zu haben. Der wird keine schlechtere Note bekommen, weil es nicht eben darum geht, ähm, wie entwickelt er sich in seinem Lernprozess, sondern für uns die Frage, wie kann er das reflektieren. Ich meine, das ist nochmal eine andere Frage für uns, wenn jemand fünfmal das Gleiche macht und damit keinen Erfolg hat, inwieweit wir erfolgreich waren mit unserem Ziel, das Lernen zu lernen, also zu vermitteln. Ähm, aber bei der Bewertung von Reflexionen geht es wirklich um die Qualität des Textes, also inwiefern und inwie also wie gut kann jemand reflektieren. Das ist unser Bewertungsraster. Sie sehen in den Spalten einmal die Ebenen der reflexiven Praxis, also einer Reflexion, die... Aus der ersten Ebene besteht aus einer Beschreibung, also dass eine Aktivität in ihrem Verlauf dokumentiert wird. Die zweite Ebene, die Analyse und Interpretation, dort werden die Umstände dieser Aktivität, also Aktivität im Sinne einer Lernaktivität, analysiert und interpretiert. Bei der dritten Ebene, der Bewertung und Beurteilung, wird diese Aktivität evaluiert. Und im letzten Schritt, der wirklich essentiell und sehr, sehr wichtig ist, geht es dann um die Planung. Also welche Konsequenzen ziehe ich daraus und was will ich beim nächsten Mal anders machen oder ganz genauso machen? Sie sehen dann in der zweiten, dritten, vierten Zeile ähm, gibt es so, sogenannte Qualitätsstufen. Ungenügend, ausreichend und umfassend. Diese Qualitätsstufen beschreiben, inwieweit diese eine Ebene, also beispielsweise die Beschreibung und Dokumentation, in der Reflexion bedient wurde. Also bin ich als Leserin in der Lage, die dokumentierte Aktivität als solche zu erkennen oder nicht. Und wenn ich es nicht bin, dann wäre es in dem Fall eben eine Qualitätsstufe ungenügend. Wenn ich die Meilensteine einer dokumentierten Aktivität erkennen kann, dann ist es, die Aktivität, äh, ist es die Qualitätsstufe ausreichend. Und wenn ich einen umfassenden Eindruck vom Verlauf der Aktivität bekomme, dann ist es auch die Qualitätsstufe umfassend. Und so kann man das für alle Ebenen festsetzen, also diese Kriterien, die Sie dort in der, in der Tabelle finden und danach bewerten wir auch. In der Bewertung ist es dann eine relativ einfache Rechnung. Ich gehe, also ich lese eine Reflexion eines Studenten, einer Studentin und kann durchgehen und sage, aha, hier wird mir also umfassend erläutert, was der oder die Studentin gemacht hat, beispielsweise eine neue Zeitmanagementmethode ausprobiert oder ähm, eine neue Interkultur. Theorie angewandt oder eben, also wir bewegen uns ja immer in diesem in diesem Rahmen der Schlüsselkompetenzen und er erläutert mir ganz klar, was da zuerst wie gemacht wurde, fängt dann an das zu analysieren, wie genau war das, wie habe ich mich dabei gefühlt, wie waren die Umstände, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, warum hat das gut geklappt und warum nicht, also auch diese Frage nach dem Warum ist da ganz ganz wichtig und was kann ich mir als Konsequenz für das nächste Mal mitnehmen. Und dann kann ich jeweils diese Textteile durchgehen und entweder eine 1, eine 2 oder eine 3 vergeben und das am Ende zusammenzählen. Und im besten Fall ist es viermal eine Qualitätsstufe 3, was dann bei uns einer 1.0 entspricht. Das ist in der Praxis natürlich relativ schwierig und auch oftmals sehr herausfordernd, diese Ebenen so klar gegeneinander abzugrenzen. Ich hatte damit am Anfang ziemlich große Schwierigkeiten ähm, und kann aber jetzt nach vier Semestern Lehre, nachdem ich das wirklich eben so auch mit diesem Raster arbeite, sagen, dass es eine Übungssache ist. Also es wird besser sozusagen, Na, einfacher. Ähm, gibt es vielleicht dazu erstmal noch Fragen? Da kommen erfahrungsgemäß ganz oft Nachfragen zu diesem Bewertungsraster. Ich sehe, dass das Mikrofon ausgeschaltet ist bei Ihnen im Raum, oder? Ne, es ist das noch an. ist ausgeschaltet, kann... äh, weil okay. es sonst immer so einen Hall-Effekt gibt. Ja. Aber ich fahren wir mal in die Runde momentan kommen erstmal keine Rückfragen. Okay. Die kommen ja dann meistens äh, danach. Alles klar, gut. Dann würde ich zum Punkt kommen, ich habe viele schon vorweggenommen, aber vielleicht zusammengefasst. Auch tatsächlich, also mein persönlicher Erfahrungsbericht eben aus jetzt vier oder fünf Semestern, in denen ich in, mit, mit E-Portfolios arbeite und auch diese Form von Bewertung vornehme, von Reflexionen, ist, dass es mir auf der positiven Seite einen unheimlich guten Einblick in die Lernentwicklung meiner Studierenden gibt während der Lehrveranstaltung. Also ich habe das Gefühl, dass ich da tatsächlich sehr nah dran bin ähm, und auch ein viel engeres Verhältnis habe zu den Studierenden, ähm, weil ich sehen kann, wie entwickeln die sich... Ähm, was ist einfach für Sie, was ist nicht einfach, ähm, wie kann ich das und auch wie kann ich da möglicherweise intervenieren, direkt sozusagen on the spot, wenn ich erkenne, aha, ein Studierender hat da Schwierigkeiten und findet für sich noch nicht die richtige Möglichkeit, ähm, eine Lernmethode zu finden oder A und B umzusetzen. was ich da direkt dann ansprechen kann, intervenieren kann, sagen, hey, schau doch mal, wir hatten irgendwie das hier oder wollen wir nochmal zusammen gemeinsam was auch immer durchlesen oder ähm, wiederholt auch nochmal Thema XY. Oft erlebe ich auch eine erhöhte Motivation, weil es ein neues ähm, Lehrformat und aber auch ein Prüfungsformat ist. Also es ist keine Klausur, es ist keine mündliche Hausarbeit, es ist ähm, äh, keine mündliche Prüfung, es ist auch keine schriftliche Hausarbeit, sondern es ist ähm, etwas Neues, wo Studierende sich einarbeiten können und wo, wo sie auch kreativ werden können. Also ich erlebe auch eine erhöhte Kreativität. Das sieht man so schön im Verlauf des Semesters, je mehr sie sich auskennen und verstehen, wie E-Portfolios funktionieren, was sie alles einbinden können, ähm, werden sie da auch immer kreativer und ähm, binden dann noch irgendwie Bilder und Podcasts und Videos ein und äh, machen Fotos von ihren Notizen, laden die hoch und das ist ähm, sehr schön auch einfach. Also es bringt tatsächlich eine Freude, das so mitzuerleben, wie die Studierenden sich da entwickeln. Auf der kritischen Seite steht, dass es ähm, sehr zeitaufwendig ist und erfahrungsgemäß finde ich, und das ist etwas wirklich sehr Persönliches, so wie wir Portfolios ein, wenn, einsetzen, dass ich es nur handeln kann bis ca. 20 Studierende, das also eine recht kleine Größe ist. Und erfahrungsgemäß sind auch 20 Studierende schon wirklich das Maximum. Also bei 20 Studierenden kann ich nicht den Überblick behalten und jede Woche alle Portfolios lesen und gucken, wie die sich entwickeln. Dann finde ich es zum Teil sehr schwierig. Ähm, den, die richtige Mischung, also die Balance zu finden zwischen konkreten Vorgaben und Freiheit der Gestaltung. Also das ist, was die eine Dame aus dem Publikum vorhin schon gefragt hatte, inwieweit da Vorgaben beim Präsentationsportfolio gemacht werden. Ich finde, die Frage stellt sich noch viel mehr bei diesen Arbeitsportfolios, weil einerseits sagt man, die sollen sehr frei sammeln, weil sie ja auch lernen sollen, ihre eigene Lerngestaltung zu, ihre Lernumgebung zu gestalten. Und auf der anderen Seite ähm, ist es bei to totaler Freiheit der Gestaltung leider auch oft dann doch frustrierend, weil ähm, gar nichts gestaltet wird oder nur ganz, ganz wenig. Ähm, dann fällt es mir manchmal schwer, die Vorteile von e portfolio arbeit zu vermitteln. Also es gibt so das Lager von Leuten, die Studierenden, die total motiviert sind, das ganz toll finden und ähm, ja, kreativ werden, neues Prüfungsformat, super, mal was anderes. Und dann gibt es die, die dann irgendwie feststellen, oh, es ist ja doch ein bisschen mehr Arbeit, ich muss mich einarbeiten, auf was Neues einlassen, ähm, können wir nicht doch irgendwie eine Klausur schreiben. Also Und da dann diesen sozusagen Twist zu kriegen und zu sagen, ja, bei E-Portfolio Arbeit hat nochmal andere Vorteile, die in der Klausur nicht abgedeckt werden können, ist schwierig. Auch das geht einher mit einer gewissen Skepsis gegenüber einem neuen Prüfungsformat. Und dann habe ich schon gesagt, die Bewertungen von E-Portfolios und Reflexionen, also auch die Frage nach, wie möchte man ein Portfolio bewerten, also äh, wie bewertet man das Layout, die Kreativität, was für ein, was für ein Maß an Einfluss soll sein, ähm, eine korrekte Sprachverwendung, also Rechtschreibung und Grammatik nehmen oder ist das dann eigentlich völlig überholt, weil es ja vor allem darum geht, Dinge zu gestalten und dann sind solche, ähm, solche Sachen wie eben Rechtschreibung und Grammatik nicht mehr ganz so wichtig oder legt man da doch großen Wert drauf. Ähm, das ist für mich zum Teil, war das sehr schwierig am Anfang einzuordnen und mir da irgendein Bewertungssystem zu etablieren ähm, und das so mit einem Gutgefühl durchziehen oder durchsetzen zu können. Also das war sehr komplex, da habe ich viel hin und her überlegt und auch viel geändert. Daher sind auch meine Empfehlungen, ähm, bei den Do's sozusagen ganz viel Peer-Feedback einsetzen, das aber organisiert und geplant einzusetzen. Also Peer-Feedback ähm, kann auch eine Menge Arbeit abnehmen. Ich glaube, es ist ähm, also das ist auch auf der anderen Seite bei den Don'ts, alles selber lesen und feedbacken wollen, ist mit einem gewissen Lehrpensum was sehr viele Lehrende haben, einfach nicht umsetzbar. Und Peer-Feedback bietet da eine tolle Entlastung, wenn es richtig eingesetzt wird. Also auch das vorher quasi anleiten, was ist konstruktives Feedback. Es gibt schöne Feedback-Kalender, die man nutzen kann, dass einfach jede Woche wirklich ein Feedback gegeben und auch man ein Feedback bekommt. Das Portfolio in der Lehrveranstaltung einbinden, also nicht nur sagen, machen Sie die Aufgaben und führen Sie das Portfolio, sondern es muss tatsächlich jede Woche oder sollte jede Woche mit eingebunden werden. Also wenn es nur, nur lose nebenher läuft, dann ist da auch die Motivation auf Seiten der Studierenden nicht super groß. Eine technische Einführung habe ich von gesagt, wir machen das immer zentral, hat sich als sehr gut erwiesen, einfach damit alle auf dem gleichen Stand sind und auch die gleichen Möglichkeiten haben, das Portfolio zu nutzen die Aufgaben, also im Sinne von Seminaraufgaben, Aufgaben an das Portfolio anpassen. Nur Texte schreiben lassen, wird auf Dauer langweilig. Also auch da als Lehrende ein bisschen kreativ zu werden und eben zu sagen, ähm, suchen Sie sich mal... Ähm, ein, ein Bild aus oder malen Sie ein Bild und stellen das dann online, was Ihren Lehrprozess gerade wiedergibt, was irgendwie bildlich für Ihren momentanen Status stehen kann. Oder äh, gucken Sie sich einen TED Talk an, binden den in Ihr Portfolio ein, machen Sie sich dazu Notizen. Also auch da ein bisschen kreativ zu werden und das an die Möglichkeiten des E-Portfolios anzupassen. Und die Bewertungen transparent machen. Also das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, das Bewertungsraster, das bespreche ich sehr, sehr, sehr ausführlich mit meinen Studierenden. Und auch darüber hinaus zu sagen noch meine Bewertungen für die Portfolios, also wo dann auch noch sowas wie Layout, Visualisierung, Übersichtlichkeit zurechtfinden, ähm, da noch eine Rolle spielt und Feedback geben und nehmen. Also das alles mache ich komplett transparent und ist auch jederzeit einsehbar bei mir und ähm, es ist auch jederzeit möglich, dann Feedback auf das Portfolio zu bekommen. Weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Studierende wissen, wenn sie sich auf so ein neues Prüfungsformat einlassen, dass sie auch wissen, nach welchen Kriterien und Standards das bewertet wird. Jones, ganz klar, ist nur zu machen, weil es en vogue ist sozusagen. Also es ist sehr ähm, in, gerade mit Portfolios zu arbeiten. Ich finde es sehr schwierig, wenn man das macht, weil man es ähm, machen möchte, weil es gerade in ist und nicht macht, weil es zu den Lernzielen der eigenen Lehrveranstaltung passt. Also auch da würde ich immer dafür plädieren, eben zu schauen, was ist das Lernziel der Lehrveranstaltung, was ist die passende Prüfungsform und was sind die passenden Inhalte, also dieses, diesen Schritt zu gehen und auch dann sich auch bewusst gegen ein Portfolio zu entscheiden, wenn es einfach nicht ähm, zu, eigen, zu den eigenen Lernzielen passt. Und wie gesagt, alles selber lesen und feedbacken zu wollen, ist einfach, es ist löblich, ähm, aber es bringt einen in eine wahnsinnige in einen wahnsinnigen zeitlichen Aufwand. Also das würde ich eher nicht empfehlen. Genau. Und dann ähm, bin ich zwar schon recht lang, aber ich hoffe, ich habe schon ein paar Fragen vorab beantwortet und wir haben noch kurz Zeit, falls es noch Fragen gibt oder auch gerne Erfahrungsaustausch. Ja, ja, ja. Frau Wiesbig, zunächst mal vielen Dank. Jetzt ja, ist ja. das Mikrofon auch wieder an ja, und wir genau. können uns zunächst mal kurz einen Applaus nehmen. Ja.